Und die Pinzgau und Bangauer freuen sich, dass sie nachher warm sind und nicht so weit fahren müssen. Und wenn Sie oder Ihr Lust haben, eine Lehre bei der Salzburger zu machen, in unseren vielfältigen Lehrberufen, dann schaut auf unsere Homepage www.salzburg-ag.at. Wir freuen uns.